Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP-Doppel-Io, der Boss hier vom Boss-Channel, number one, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen live Commentary und Wiedergeburt der legendären Serie Boss vs. Randy. Heute mein erster Gegner, ich sag mal so, fast so eine Legende wie ich, und zwar heißt der gute Mann D.Manten. Der ein oder andere Fuchs unter euch wird ihn eventuell schon kennen, denn der gute Mann hat schon die ein oder andere Call of Duty Weltmeisterschaft gewonnen. Also ist, ich sag mal so, nach mir schon einer der besten Spieler der Welt. Seht ihr auch gerade an seinem exzellenten Movement. Aber wie ihr wisst, der Boss, wie damals, so auch heute, immer noch der König. Im Spiel und auf der Street. Und jetzt werden sich bestimmt die ein oder anderen Leute schon fragen, hey Boss, Boss vs. Randy, haben wir auch mal die Chance mit dir zu spielen? Und ja, meine Freunde, ich kündige hiermit an, ihr dürft... Ihr dürft mit eurem König spielen. Und zwar müsst ihr mir dafür nur eure Activision-Accounts in die Kommentare reinschreiben. Dann picke ich mir den einen oder anderen raus, adde euch und ihr habt die Chance mit mir zu spielen. So, ihr seht schon, Movement und Aiming beim Boss komplett am Start. Und jetzt, meine Freunde, passt auf, Probier mal hier was Legendäres auszupacken. Der gute Deepunkt-Mann, der wird damit auf jeden Fall nicht rechnen. Ich klettere hier hoch. Er lennt weg, er hat Angst. Er scheint ein Deutscher zu sein. Aber sieh zu, die Möwentaktik, meine Freunde. Skurr. So, 8 zu 0 für mich. Läuft gut. Zack, da versteckt er sich. Versucht zum Auto zu kommen, aber keine Probleme für mich. Locker aus der Hüfte wie ein frisbee nur. Neben mir sieht die Manden aus wie eine Missgeburt. So... Versuchen also wir mal mit der Pistole zu erledigen. Ich glaube, die Punktmanden wurde noch nie mit einer Pistole getötet. Aber der Boss, der macht das natürlich relativ easy, meine Freunde. So, läuft ja doch relativ easy. Deswegen kann ich euch ja eigentlich auch mal in dem Video fragen, was habt ihr von dem Reaction-Video gehalten? Und hättet ihr da Bock auf mehr? Wenn ja, was für Video soll sich der Boss denn mal anschauen? Also meiner, nach, meiner Meinung nach wäre es natürlich am besten, meine eigenen Videos anzuschauen, weil das ja so ziemlich die Besten sind auf ganz YouTube. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, auf was ihr da Bock hättet. Welche Videos soll sich der Boss anschauen? Je nachdem, ob man sich das anschauen kann oder nicht, werde ich mir das dann eventuell gönnen und euch meine bosshafte Reaktion zeigen. Weil ich muss sagen, ich habe mir auf YouTube den ein oder anderen Mann angeschaut, der auch auf Videos reagiert. Und ich habe noch keinen gesehen mit einem stabilen Oberarmumfang. Deswegen dachte ich mir, muss da mal einer her, der auch, ja, ich sag mal, die Straße und auch die breiteren Typen vertreten kann. Weil, wie gesagt, bis jetzt die Leute, die sowas anschauen, waren alle relativ schmal gebaut und nicht sonderlich krass. Und da konnte ich mich persönlich auch nicht mit identifizieren. Und so ist das bei euch bestimmt auch. Deswegen, wenn ich das machen soll, schreibt es in die Kommentare. Die einen oder anderen werden sich natürlich bestimmt auch fragen, hey Boss, wo warst du die ganzen Jahre? Wir haben nichts von dir gehört, nichts von dir gesehen. Was war los? Wenn euch das interessiert, kann ich euch das auch mal in einem expliziten Video erzählen. Weil, wer mich kennt, der weiß, bei mir ist immer ordentlich was los. So war es auch in den letzten Jahren. Die ein oder andere Sache ist passiert, warum der Boss auch nicht auf YouTube sein konnte. Aber, wie gesagt, wenn euch das interessiert, kann ich da mal ein ausführliches Video drüber machen. Weil nebenbei hier gegen die Mann zu spielen und so ein Video zu machen, das ist viel zu gefährlich und auch gar nicht umsetzbar. Also ich würde es wahrscheinlich schaffen... Aber auch nur mit 20% Kontrolle. Und wie ihr wisst, der Boss fixiert sich nicht gerne auf eine Sache so stark, weil die Kenner unter euch werden es wissen, man muss immer mehrere Businesses im Auge haben. Bei mir ist es natürlich die Street und auch noch andere geheime Unternehmungen. Deswegen ist das alles sehr unvorteilhaft. Aber die Manten wird hier auf jeden Fall gerade sehr gut rasiert von mir. Versucht auch immer zu flüchten, wie ich sehe. Er versucht immer dem Boss aus dem Weg zu gehen. Aber da hat er keine Chance. Also ich hoffe mal, der ein oder andere von euch wird etwas besser sein als die Punktmanten. ich sag mal so, wer mein Zuschauer ist, muss ja an sich auch ein bisschen krass sein. Weil sonst würdet ihr mich ja nicht auch anschauen. Zack, aber ihr seht auch an meinem Gameplay das Movement on top. Das Aussehen, wie ihr auch an der Kamera seht, auch on top. Die Seiten frisch rasiert, der Bart gestutzt, meine Freunde. So wie das sein muss. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt wieder auf YouTube anfange, das Gameplay, okay, ist eventuell wichtig. Die Videoqualität, na, ist vielleicht auch wichtig. Aber nichts ist so wichtig wie die Seiten, meine Freunde. Wenn die nicht am Start sind, dann lohnt sich das ganze Video machen auch nicht. So, jetzt sind wir schon am letzten Kill angekommen, die Punktmanten. Mal gucken, ob wir den hier auch noch erledigen können. Ich glaube zum Finale machen wir noch mal die Möwen-Taktik, damit wir der Mann auf jeden Fall nicht rechnen. Ah, rennt weg. Skurr. zack. Haben wir ihn besiegt mit der möben -Taktik. 30 zu 0, wie man es auch vom Boss erwartet. Und ich würde sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt und euer EMPW der Boss ist auf und Bitches, no homo, skurr.